Einsatz Alarm. Brandzimmer. Von der Hauptwache Rücken aus. Löschfahrzeug 40.1. Einsatzleitwagen C1. Drehleiter 301. von der Löschfahrzeug 40-3. Einsatz Allah. Brandzimmer. Von der Hauptwache Rücken aus. Löschfahrzeug 401. Einsatzleitwagen 101 1 Drehleiter 30 1 von der Südwache Löschfahrzeug 40 Einsatz alarm. Brandzimmer. Von der Hauptwache rücken aus. Löschfahrzeug 41. Einsatzleitwagen 101. Drehleiter 31.